Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin Marlene Gürgen von der Taz. Ich werde das heute jetzt hier moderieren, die Diskussion, die wir jetzt noch haben. Ich freue mich sehr über die Teilnehmer, die dort sind. Ich glaube, Sie brauchen auch noch die Übersetzungs- ja, gut, ähm, genau. Solange das geklärt wird, ähm, würde ich dann gerne auch die anderen beiden Teilnehmerinnen des, äh, der Diskussion auf die Bühne bitten. Das sind äh, Katalin Genburg von der Linken und Ulrike Hamann von und Co. Das wurde ja vorhin schon kurz vorgestellt. Also kleinen Moment noch, dass wir das mit der äh, Übersetzung klären. Ich glaube, wir dürfen uns nur anlehnen oder so, oder? ja. Yes. <laughs> Genau, was ich vielleicht so lange schon mal sagen kann, ist, das wird jetzt aufgezeichnet mit Kamera. Es gibt ja später dann auch noch mal Zeit für Fragen aus dem Publikum. Falls es so sein sollte, dass es Menschen gibt im Publikum, die eine Frage stellen wollen, aber nicht dabei aufgezeichnet werden müssen, Möchten, gibt es auch die Möglichkeit, äh, mir die Frage auf einem Zettel zukommen zu lassen? Das hatten wir vorher so äh, abgesprochen. Äh, da müssen Sie dann nur ein Zeichen geben. Genau, ansonsten nur, dass Sie alle wissen, äh, das wird auch aufgezeichnet. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt starten. Also wir machen erst ein bisschen Fragen und Diskussionen hier vorne und dann gibt es noch mal Zeit für Fragen aus dem Publikum. Und Herr Gärtner, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie haben ja als Dokumentarfilmer schon Filme zu ganz unterschiedlichen Themen gemacht und jetzt eben diesen Film über die Wohnungskrise, den wir gerade sehen durften. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen und was fasziniert Sie daran? Um, I'm fascinated with cities you know and uh, I love cities and I love people and community and and the beauty of diversity uh, which you so much see here in Berlin um, and then when I travel the world which I do a lot with my films I I hear people talking about the stress of having a house of the prices going up or can I stay or have or do I have to go or my kids can't get us You know, a lot of people are squeezing in. So I've heard all these stories. And of course, as I said before the film, it all took off with, with a very simple question. What the fuck is going on? <laughs> <laughs> so this is and th this film is kind of my little trying to understand what's going on. Mm -hmm. And I think I came out a little bit clearer. <laughs> it's it's um, it's some kind of capitalism on speed, landlords on speed. Uh, it's, a, it's a new kind of monster we haven't seen. I mean, the Blackstones and the Achelius or whatever their name they have, they didn't own one apartment before 2011. That's only eight years ago. So it's it's something something we haven't seen before. And I think we also have to understand It's Saskia says it here in the end of the film. We can't use old language to describe something that has completely changed. We need to we need to get a new language to talk about what's going on we can't keep talking about gentrification we can't blaming the coffee shop we can't blame the gallery it's it's a losing battle to talk about that we have to see who is taking over our cities and focus on that mm. vielen dank um, darüber werden wir auch gleich noch weiter sprechen um, erstmal Leila Nifaha. Um, sie sind die un sonderbericht does it work Okay. Ähm, okay perfekt. <lacht> ähm, Sie sind die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Publikum wussten vor dem Film, dass es das gibt, die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen. Okay, das sind äh, doch ein paar, aber es ist, glaube ich, auch ein sehr informiertes Publikum heute Abend. Ich glaube, wenn man jetzt draußen auf der Straße fragen würde, wären es vielleicht nicht ganz so viele. Ähm, jedenfalls wollte ich deswegen äh, Sie bitten, uns noch mal zu erklären, was genau ist da Ihre Aufgabe und ähm, was bedeutet das, dass äh, angemessenes, angemessenes Wohnen ein Menschenrecht ist? Uh, oh, yeah. <lacht> uh, so, my job is really to act almost like a global watchdog. And who am I watching? Uh, I'm watching in particular governments different levels of government to see if they're actually doing what they said they would do when they ratified international human rights law, which includes the right to housing. Uh, and it does mean something very particular. It's not just, you know, some sort of vague notion. The right to adequate housing in international human rights law, it's actually quite simple. It's the right to live somewhere in peace, with security, and with dignity. So it's a pretty easy thing to measure when you're walking down the street and you see someone who's living on the pavement and they have no toilet or no shower, you can ask yourself, is that person living in dignity or with dignity? And we know that it's pretty hard without a shower or without a toilet to live in dignity. So that's my job is to assess, okay, so what's happening around the world? How I come to financialization um, is because of the, the so many stories I've received and heard and seen firsthand of uh, people just saying, I cannot afford to live in this city. I, I'm being pushed out, I'm being evicted, I, I, I was living somewhere, my building was bought, Uh, the rent went up, I couldn't afford it, I was evicted or I self-evicted. You know, people just removing themselves because they know they can't afford to live there any longer. And then having nowhere to go because everywhere in the city is so expensive. And so then being pushed out. Uh, so I think, th is that enough? Mm -hmm. <laughs> For the first round, yes, thank you. <laughs> um, Frau Genmock, wenn wir ähm, über das Thema in Berlin sprechen und äh, das tun wir ja sehr viel in den letzten Jahren, es gibt ja kaum ein Thema, über das mehr gesprochen wird, ähm, dann gibt es ja oft auch das Argument ähm, oder diese Erzählung, Berlin ist eine attraktive Stadt, äh, wird immer attraktiver und die Menschen kommen hier hin und das ist eben eine ganz natürliche Begleiterscheinung von dieser wachsenden Attraktivität. Dann haben wir eben diese Verdrängungsprozesse, ähm, alle Menschen können nun mal nicht in der Stadt wohnen. Ähm, wie sehen Sie das? Wie viel Sinn ergibt diese Erzählung? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und schön hier zu sein. Ich glaube, im Publikum sitzen viele Leute, die äh, darüber veritabel sprechen könnten, denn äh, soweit ich das sehe, sind hier ziemlich viele AuskennerInnen vertreten. Ähm ich glaube, wir haben mit dieser Erzählung ein Stück weit gebrochen. Ähm, spätestens mit dem Mietenvolksentscheid gab es in dieser Stadt eine Aufklärung, die ähm, dieser Erzählung widersprochen hat. Wir hatten in der früheren Landesregierung unter einer SPD und CDU geführten Landesregierung einen Staatssekretär, Herrn Ludger der immer gesagt hat, es gibt kein Recht auf Innenstadt. Und ähm, ich fand das ähm, immer unglaublich, dass tatsächlich ein Politiker oder auch eine Regierung äh, sowas sich traut zu sagen. Und das zeigt aber sehr deutlich, in was für einer ähm, Diskursebene wir uns befinden. Wir befinden uns in einer Zeit, in der man eigentlich gar nicht mehr glaubt, dass die Menschenrechte einem irgendwie helfen. Und ähm, ich finde das gut, dass der Film den Blick darauf äh, wirft und zu sagen, wie können wir die Menschenrechte dafür wieder in Anklang bringen, aber um ehrlich zu sein, ist meine Hoffnung ein bisschen begrenzt, denn die Dinge, die auch im Film gezeigt wurden, sind das, was wir hier in Berlin tagtäglich erleben. Es gibt sehr viele Hochhausfantasten, die sich hier alles mögliche an Abrissen vorstellen können. Also allein die alten Karstadtgebäude in verschiedenen Stadtteilen wurden von Benko gekauft, die wollen die gerne abreißen und wollen da gerne Hochhäuser drauf bauen. Wir werden wir eigentlich im Prinzip gar nicht mehr fertig mit neuen Luxusvorhaben und die Frage, wie wir uns diesen Projektentwicklern, in den Weg stellen, die ist ziemlich irdisch, denn wir haben äh, sehr viel andere Dinge auch noch zu tun, als nur diese Spekulanten auszubremsen. Und äh, es gibt dazu viele Dinge. Ich finde es das gut, dass Michael Müller im Film gesagt hat, wir müssen vielleicht noch mehr tun. Ich glaube auch, wir müssen noch mehr tun. Ich äh, finde das gut, dass er also dir, Kathrin, äh, da jetzt im Prinzip auch das Wort redet und sagt, also Frau Lomscher hat recht, da werden wir Ihnen noch mal darauf hinweisen, öffentlich. Äh, gut, dass dieser Film jetzt allen gezeigt wird, denn äh, das ist ja schon auch die Botschaft. Wir wollen natürlich ganz viel rekommunalisieren, aber das, worauf die Initiative Deutsche Wohnung und Co. enteignen, jetzt auch den Blick wirft, ist ja genau die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass diese Fehlsteuerung, diese fehlende Umverteilung von weltweitem Kapital und auch... Ähm, Geldwäsche hier in unserer Stadt so ungebremst ankommt und uns alle aus unseren Wohnungen schmeißt. Und dafür braucht es sehr, sehr, sehr viele Regulierungen, angefangen von einem ordentlichen Mietrecht. Das wäre schon mal die erste Maßnahme. Dafür muss diese Bundesregierung jetzt mal irgendwie ausgewechselt werden. Aber bis hin eben zu der ganz konkreten Frage, wie wir Bebauungspläne von Schweineinvestoren verhindern. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. So, ähm, wir haben ja in dem Film, ähm, wir haben diese Verdrängungsgeschichten gesehen in vielen Städten, aber wir haben ja auch Menschen gesehen, die sich dagegen wehren. Und ähm, hier in Berlin haben wir auch eine sehr äh, aktive mietenpolitische Szene und ähm, eine Initiative, die da schon ganz lange dabei ist, ist hier und Co. Und da ist Ulrike Hamann ähm, von Anfang an dabei gewesen. Und deshalb, ähm, Frau Hamann, würde ich Sie gerne fragen, ähm, was hat denn die Mietenbewegung in den letzten Jahren jetzt hier schon erreichen können, um vielleicht auch nicht nur über die... Probleme zu sprechen, sondern auch über die Erfolge, die es schon gab. Vielleicht kann man das mit so einem leichten Blick von außen beantworten. Als ich vor einem Jahr auf die große Mietendemo mit dem Schild gegangen bin, Deutsche Wohnen enteignen, bin ich in die Arme von einem Reporter gelaufen von der LA Times und der hat mich gefragt, warum Glaubt ihr denn in Berlin, dass eure Stadt einen anderen Weg nimmt als all die anderen globalen Städte? Wie kommt ihr denn eigentlich darauf, zu glauben, dass ihr einen Sonderweg nehmen könnt? Und ähm, ich fand das ziemlich bezeichnend, weil ich hatte das Gefühl, ich habe dann dies und das gesagt und auch über die Erfolge gesprochen. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich eigentlich nicht durchdringe, weil, ähm, glaube ich, seine... Perspektive von Erfahrung eine so andere ist, als wir das hier in Berlin erleben. Aber mir ist auch gleichzeitig natürlich extrem schlecht geworden, auch beim Sehen des Films, um in dem ich gesehen habe, wie selbstverständlich sozusagen diese Maschine über uns rollt. Was mich aber gleichzeitig eigentlich ähm, hoffnungsvoll gemacht hat in dem Moment, wo ich dachte, ich, ich werde ihn nicht erreichen, aber mir geht es eigentlich mit dieser Hoffnung so, dass ich sehe, ähm, dass die mietenpolitische Bewegung in den letzten zehn Jahren mindestens auch einiges an Erfolgen hatte. Und ähm, das ist mindestens ähm, der Punkt, dass wir ähm, geschafft haben, eigentlich die Wohnungsfrage zu der sozialen Frage in Berlin zu machen. Und zwar auch schon, und zwar sehr gegen auch eine Regierung, die jahrelang... Ähm, versucht hat, das zu leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt. In dem Moment, als das Problem anerkannt wurde, auch ähm, noch unter Herrn Müller, der jetzt ja so freundlich in dem Film gestimmt war, ähm, der zu diesem Zeitpunkt noch gesagt hat, dass er soziale Härten in Kauf nimmt bei der Entwicklung und eben, dass es kein Recht auf Innenstadt gibt. Ähm, da wurde ja jahrelang behauptet, und das wird es auch jetzt noch, angesichts ähm, des Volksbegehren, was immer mehr Leute unterstützen, ähm, dass Neubau irgendwas helfen würde. Nun ist aber klar, dass eigentlich 800.000 Menschen in dieser Stadt sich Wohnungen mieten über 4,50 bis 5 Euro pro Quadratmeter nicht leisten können. Klar ist auch, dass Wohnungsneubau eigentlich nur ab 6 Euro oder 8 Euro zu haben ist. Ich höre trotzdem noch nichts von der Regierung, die sagt, wir bauen jetzt nur noch 100 Prozent sozial, obwohl wir eigentlich diese riesige Wohnungsnot haben. Was ich aber höre, sind einfach immer mehr Initiativen und also wir werden einfach immer mehr, wir haben eine, ähm, noch nie eine so breite Initiativen äh, Landschaft gehabt. Wir sind noch nie so viele gewesen, wir sind noch nie so breit aufgestellt gewesen wie jetzt. Und das ist eigentlich das, was, was Hoffnung gibt, glaube ich. Also das ist das, was, wo ich jetzt im Moment äh, drauf setze. Ja. Dankeschön. Herr Gärten, Sie haben vorhin gesagt, um, es geht eigentlich auch darum, eine ganz neue Sprache zu finden. Um, wir als die Menschen, die sich mit diesen Entwicklungen beschäftigen, müssen eine neue Sprache finden. Und dazu soll der Film auch beitragen. Können Sie das noch mal erklären, was Sie damit meinen? Um welche neue Fr Sprache geht es da? I mean, uh, we, we can't talk about this with an old language, and I, I think it's very much of what's been ongoing over, over the last 40 years, we're talking about deregulation, neoliberalism, it's actually them winning the battle of language. So the left has lost the language for a long time. And if you really want to change something, you have to win back the language and be sharper. And, and, uh, and I, that's my, my hope is that this film is also can, can help you with that. We are We are still searching for a new language, but, it, but, but, but they are sending in talking points to your politicians every day. They have the PR firms, their think tanks, they invest millions in making you talk about the wrong things. We had a financial crisis. What did we talk about after the financial crisis? We all talked about Greece, remember? Instead of talking about the banks, destroying people's lives. We all talked about Greece and so, I mean, that's how they shift the focus away. If you want to win this debate, you have to sh shift the focus back to the right story. Then that's, that's a language battle. Uh, you, Cataline, you talked about hope and you felt a little bit distressed. I mean, and also you talked about the LA times. I think the hope, uh, f for the whole, for everybody out there is actually Berlin. So you have to step up. Because youre uh, I mean, Berlin is in one way, you're late to the party, which is a good thing because you still have a, a, a live, a lively city. I mean, many other cities lost long time ago. Go to San Francisco, it's a totally different town than 20 years ago, where all people are just pushed out. So you, you, you can still win and you have to believe in that. And, and you have to send a message to the rest of us that it's possible and you have to invent, die politische Tool, um to do that, and hopefully you can use this film as a little part of that that that game changer also. Wie kann uns der Menschenrechtsdiskurs bei genau diesen Sachen, die wir jetzt gerade gehört haben, helfen? Ich spreche jetzt schon langsamer. I really like what Frederick just said, so I'm not really going to answer your question right away, but just to pick up on what he said, because it's really important. Already, I've been using Berlin when I travel to different places. I was just in Toronto with the film, and I was saying, you know, look at what Berliners are doing and saying. They're taking to the streets in huge numbers. They're claiming housing as an important thing, aspect of their lives. Some people claiming it as a human right, and and they're saying the state is accountable all of that for me is very positive and it's all human rights that that is a human rights approach it's the people demanding their entitlement and and naming who is accountable the state uh so so I, and i see lots of hope in fact everywhere i go it's a myth what frederick said was really important they've won this language and they they've taken up a lot of space but when i go to cities around the world everywhere there is resistance everywhere people are saying wait a second what i'm sure i have the right to housing and i see court cases being launched i see civil society movements social grass uh, social movements at grassroots movements all of them all of them claiming the right to housing so it's very alive the right to housing it's that we don't have we haven't taken up the right space we don't have PR people but now we have a movie <laughs> and it's called push uh, I'm serious though I uh, when we started the shift it wasn't to create something new it was to show the big financial actors to show the politicians that there are people and organizations and academics and institutions and funders and etc., all of whom believe housing is a human right and not a commodity. That was the point of the shift, to connect the dots across the world, to show there's already a global movement and to give it an umbrella or a platform. Uh, I just want to say one more thing, I know I'm talking at length, but just on the issue of, you know, the value of human rights. And this, you see, okay, and I'm going to say something maybe controversial, but I like to do that. Uh, under international human rights law, in fact, there isn't the right to the city. It doesn't exist in any international treaty. It doesn't exist in a, an international legal instrument. But what does exist is the right to housing. And so for me, it's really important not to dis discount the right to the city, but when engaging with different levels of government, what they have committed to is the right to housing. And what people are saying is, it is unaffordable for me to live in uh, my city, in my home. And that is a violation of the right to housing. And they have legal commitments to that. So it's not to say, don't put it in a bigger frame, put it in the right to the city, that's all fine. But if you want to really get traction you need to frame it in the way that the right itself is framed and it's framed as the right to housing and i know that's it's controversial because the right to the city speaks to people in a way that the right to housing doesn't housing is boring cities are amazing <laughs> but The government of Germany has committed itself in a very serious way to the right to housing, not just through signing international instruments. They support my mandate. I am the rapporteur on the right to housing and they support my mandate. So you need to put that back to the government and say, hey, wait a second, there's an inconsistency here. Mm -hmm. um, <laughs> I would also like to say that <clears throat> the, the story in this film shows you that you're not alone. Uh, Berlin is not unique. Uh, I mean, there is almost no unique city in this sense. These people, they're scouting for undervaluated houses all over the planet, undervaluated assets. And if there, lives, if there are poor people living in a house, it's a better asset for them because then it's, then it's cheap. So this is happening everywhere. Was that a toilet? No. <laughs> now they, they're coming, they are coming. Uh, no, but I mean, so <laughs> it's a global story. It's a global story, and I think when you are now creating a movement, or you already have a movement, you should try also to communicate with other movements around. Uh, to find to so because That's what I, I can see happening is that you will create experiences here that will be can be used in other places but also in other cities like Barcelona where there will be experiences that you can, you can use. So I think it's, it's, it's kind of important to also build a global movement now and, and in this you also have a very important role. And one more thing, I, I hear the jokes about Michael Müller. I don't know him, I'm not into German politics at all. I think it's important that this is also a broad movement. I know that the social democrats in many countries totally sold out and went into the neoliberalism. I know many of them now think, understand it was a, a big mistake or they want to back, they want to go back a bit anyway. And I think you should, you should let them be part of the movement. Otherwise you will, I mean, you, we, need, we need kind of a broad movement if we want to win for real. So it's, there's no time to, to say he's right, he's wrong. Like, let's, let's build it together on a new basis, I think. Also wir haben jetzt gehört, Berlin könnte vielleicht die Stadt sein, die sich sozusagen an die Speerspitze dieser Bewegung stellt und diese Prozesse unterbricht, ein bisschen Druck also vielleicht auch, wie radikal müssen denn die stadtpolitischen Mittel sein, wenn Berlin da wirklich einen Unterschied machen möchte? Na, erstmal würde ich sagen, dass es äh, ja schon stattfindet, dass sich die stadtpolitische Bewegung an die Spitze stellt. Also, äh, ich glaube nicht, dass ähm, man erwarten kann, dass eine Landesregierung an irgendeiner äh, Sperrspitze von irgendeiner äh, Rebellion steht. Es sind einzelne Leute, klar, die Teil dieser Regierung sind. Äh, es sind ähm, aber vor allem. Die Leute der Stadt, die das vorantreiben und insofern äh, war das ja das, was wir die letzten Jahre erlebt haben und das ist auch das, was mich voller Hoffnung stimmt. Deswegen, also Es war gar nicht so pessimistisch gemeint. Ähm, ich bin nur äh, sorgenvoll, weil ich sehe, dass die Aufgaben mit, äh, also immer größer werden in dem Maße, wie ungeregelt dieses Kapital einfach durch die Welt marodiert. Und äh, wir haben dieses Thema mit den Pensionskassen hier auch. Wir haben hier die Deutsche Zahnarztvereinigung, die hier sozusagen auch ähm, aus Häusern Kapital rausziehen möchte. Die Frage, äh, welche Rentner müssen für andere Rentner bluten, ist sozusagen hier genauso an der Tagesordnung. Ähm, das sind einfach große Fragen und ich möchte ähm, sagen, wir haben aus meiner Sicht jetzt viele, ähm, viele Sachen schon aufgegriffen. Also die Frage, dass wir den kommunalen Wohnungsbau ausbauen, dass wir äh, deutlich mehr kommunale Wohnungen selber bauen, dass wir äh, perspektivisch hoffentlich auch bald mal Leerstand beschlagnahmen, ähm, dass wir uns auch mit Airbnb anlegen. Das sind alles Themen, die äh, laufen. Äh, sie sind aber gleichwohl relativ äh, kompliziert, wie das immer ist in der Politik. Und ähm, Airbnb gibt ja nicht ohne weiteres auf, genauso wie Blackrock nicht aufgibt. Und äh, ich hätte gerne erlebt, wie das Gespräch ausgegangen wäre mit Blackstone. Ähm, das äh, sind ja genau sozusagen die veritablen Endgegner. Ich fand es übrigens auch sehr interessant, dass sie in dem Film sozusagen die Mafia mit äh, den Finanzkapitalisten gleichsetzen. Äh, ich glaube, das ist eine spannende, ein spannender Punkt, dass sich die, äh, das Geld, die Geldströme in den Steueroasen wieder treffen. Ich will nochmal auf diesen Bebauungsplan, die Bebauungsplanfrage. Wir hatten heute im Ausschuss für Stadtentwicklung das Thema Checkpoint Charlie. Das ist nur ein winziger Bebauungsplan in ganz Berlin. Und der steht aber für so viel, weil dort geht es halt um die Frage, ob man... Dem Investor, der eine äh, Kommanditgesellschaft in Luxemburg hat, äh, wo hinter sich äh, angeblich äh, Diktatorengeld aus Turkmenistan äh, und andere äh, Geldgeber äh, verbergen, ob man denen äh, sozusagen den Teppich ausrollt oder nicht oder was man tun kann, um das sozusagen äh, zurückzudrängen. Und ähm, Dieserlei Fragen haben wir halt ganz viele und unser Glück ist, dass wir inzwischen nicht nur eine äh, schlaue Mietenbewegung haben, sondern dass wir auch Institutionen haben wie Korrektiv. Wir müssen uns mal vorstellen, die ganzen Cum-Ex-Geschäfte, wie viel Geld das ist, was jetzt in diesen Immobilienmarkt zurückfließt. Das heißt, wir müssen uns jetzt im nächsten Schritt, glaube ich, viel mehr wissen über Finanzpolitik. Rauf ich merke das zumindest, dass ich da noch extrem viel Aufholbedarf habe, weil diese ganzen Finanzströme extrem schwierig zu verstehen sind. Und da würde ich noch mal sagen, äh, abschließend dazu eine Frage jenseits von äh, Mietenregulierung, Bebauungsplanverfahren, Airbnb oder wem auch immer, ist dann nämlich ganz klar die Frage ähm, von Steuergeldern. Und ähm, wir diskutieren ja jetzt, ähm, haben letztes Jahr über zum Beispiel die Haushaltskonsolidierung, die Schuldenkonsolidierung äh, diskutiert. Wir müssen, glaube ich, als Berlinerinnen und Berliner auch die Frage stellen, wie viel Geld geben wir in die Schuldentilgung, wenn wir andererseits von einer Bundesregierung sozusagen systematisch in die Austerität getrieben werden. Also die Schulden, die das Land Berlin hat, sind auch nicht vom Himmel gefallen, so wie bei Griechenland. Und ähm, das sind eben Zusammenhänge, wo ich schon sage, wir müssen viel mehr über das Geld reden, um dann eben auch diese Wohnungsfrage auch zu klären und um dann 100% Wohnungsbau auch zu realisieren. Denn die Knete ähm, ist relativ, also dafür braucht man eben sehr viel Geld und da muss man dann eben darüber reden, ob man äh, Gelder eben nicht in die Schuldentilgung steckt, sondern ähm, einfach dafür ähm, bezahlbaren Wohnraum baut, ganz, ganz simpel gesagt. Frederik Gärten hatte ja gesagt, ähm, breite Bündnisse, die auch Michael Müller mit einschließen. Ähm, das berührt ja die Frage von dem Verhältnis von außerparlamentarischen und innerparlamentarischen Akteuren in diesem ähm, äh, Mietengefüge. Ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal ähm, Sie, Frau Hamann, äh, zu hören, wie Sie dieses Verhältnis einschätzen und ähm, wo da der Hebel angesetzt werden kann. Hm. Also ich glaube, dass es momentan zu der rot-roten Regierung natürlich ein ambivalentes Verhältnis gibt. Viele von uns, die äh, schon länger kämpfen, erinnern sich natürlich auch an äh, gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Demos, auf denen auch ähm, die Senatorin Frau Lomscher war und Katalin immer noch ist und auch andere wie Florian Schmidt. Ähm, und gleichwohl ist, ähm, natürlich waren die Erwartungen, doch auch da, als es diese neue Regierung gab und um ehrlich zu sein, sind sie natürlich enttäuscht worden, Kann, muss man so sagen, natürlich, weil ähm, ich denke, dass die, also habe ich ja schon gesagt, auch die wichtigen Impulse und die wichtigen Analysen auch aus der Bewegung in den letzten Jahren gekommen sind. Also die Frage äh, danach, was äh, passiert eigentlich, nachdem äh, die Privatisierung äh, der, des letzten Jahrzehnts durch gezogen wurden von einer ähm, rot-roten Regierung. Was passiert mit dem großen Sektor der ähm, privatisierten Wohnungen, die jetzt unter anderem der deutschen Wohnen geh gehören? Ähm, was passiert mit den Sozialwohnungen und was passiert mit den kommunalen Wohnungen? Das sind die drei großen Sektoren, auf denen man was machen kann. Ähm, wo man sozusagen großflächig meiner Meinung nach was machen kann, wenn wir uns im Moment gegen, ähm, dieses, ähm, gegen, gegen die Spekulation auf dem Wohnungsmarkt wehren wollen. Dann muss man sich eigentlich angucken, wie kann man in diesen Sektoren eingreifen, wie kann man einen relevanten großen Sektor schaffen, in dem ähm, eben nicht profitorientiert ähm, vermietet wird. Und ähm, da kamen die Ideen, Tatsächlich und auch die, also außer sozusagen der, äh, des Bekenntnisses, dass des, der Verkauf der großen Wohnungsunternehmen, der ehemals städtischen Wohnungsunternehmen, äh, ein Problem ist, kam erstmal nicht viel aus der Regierung, muss man so sagen. Das heißt, erst mit deutsche Wohnen enteignen, erst mit dem, mit dem, mit dem Referendum, was äh, wir dazu angeschoben haben, kommt da Bewegung rein ebenso die frage müssen denn kommunale wohnungsunternehmen unbedingt profitorientiert operieren oder kann man äh, die in eine gemeinwohlorientierte art der bewirtschaftung überführen ist eine frage die reform des sozialen wohnungsbaus ist äh, einfach noch nicht passiert ähm, nach zweieinhalb jahren regierung also da sind einfach sachen auf im großen maßstab einfach Schiefgelaufen bisher, beziehungsweise einfach nicht passiert. Und insofern ist, glaube ich, dieses Verhältnis, so wie das ist zwischen Bewegung und Regierung, wahrscheinlich einfach in allen Städten gleich. Man muss den Druck weiterhin machen und ähm, ja, vielleicht schließen sich Regierungen an und stellen sich da nicht so stark in den Weg. So. Ich würde dann jetzt. Gerne gleich ins Publikum geben, aber vorher noch einmal äh, die Chance nutzen. Es wurde ja gerade schon angesprochen, dass ähm, Volksbegehren deutsche Wohnen enteignen. Und ähm, wenn wir jetzt die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen hier haben, dann würde ich Sie gerne fragen, was sie von dieser Initiative hält yeah so it's totally cool <laughs> uh, um, uh, it's cool because um, I, as I said before it it it it's it's saying very clearly to the state that the state has to do something and it's the state's responsibility and I agree with that messaging i mean from a human rights point of view that's very clear it, it i mean expropriation i I said to someone earlier that even if not one building or one unit is expropriated it's an important movement because it has opened up a different kind of conversation the kind of conversation we need to have when i travel around the world most often what i hear from people who are living these circumstances of completely unaffordable housing threatened with eviction living in insecurity or living in homelessness as a result of unaffordability almost invariably the message I hear from from those people is that they feel abandoned and they feel abandoned by their governments by the state and so your movement around expropriation takes us right back where we need to go which is to say to states quit abandoning the people that you have legal obligations to and whom whom you should be committed to so I think it's it's super cool and as I said I uh, I've already started using it uh, when I talk um, to advocates and governments in other cities so it's really I, I you know it's really important and really seriously uh, globally important Thank you. okay dann wäre jetzt die Zeit für Publikumsfragen äh, gekommen vielleicht können wir äh, so zwei drei sammeln und dann ja, und wenn Sie die Frage an jemanden speziellen richten, sagen Sie es gerne dazu. Hi. Is this on? Yeah. Great. Uh, so my name is Helge Peters. Uh, I'm working with the campaign uh, Expropriate Deutsche Wohnen. <laughs> and I have a question for uh, Leilani. Um, so seeing how the financialization of housing and the capital concentration that comes with it uh, are relatively recent phenomena that really took off after the great financial crisis in your travels uh, across the world, around the world, to the, all those various different cities, have you seen that financialization is not only a threat to the urban fabric, but that is also perhaps uh, an opportunity for movements to invent new forms of organization, um, say, perhaps because uh, an entity like Blackstone just suddenly becomes this corporate mega-landlord that creates a shared experience for thousands, hundreds of thousands of people who suddenly have to deal with the same entity, right? Uh, which is a new thing, like that didn't exist before, this shared experience and this scale. So do you perhaps see that people are, you know, developing new forms of struggle around these sorts of issues? I, th I think what you said is really uh, important. Uh, I think it, it, it has that possibility, but we're not there yet. The film push is so important because this is happening, I use the expression, by stealth. It, it's actually happening kind of quietly in a way. I mean, Blackstone, and it's not just Blackstone, let's be very clear about that, right? It's all these asset management firms, they swoop in and like that, they buy 20,000 units, like that. That's the model that they built. That's the, the literally, computer software that they have. And so, so it's happening quite quietly, and I haven't seen as much mobilization and connecting as could happen, but I think you're right, that's the, the potential. I can, I, can, I can also add, I mean, I think that's, you, you're really striking a very good point that they are this picture of of them coming is can make us all talk together and of and what what i think is lacking is more reporting so you as movement should also keep track on on the achelius on the all these big asset so we can tell each other now they're going in there act so you should kind of uh help each other just finding out if it's not only in berlin it's probably in very many other German cities, or French cities, or Spanish, or Czech cities, or, or, uh, or they're, they're moving into India right now. I mean, so it's, they are looking for assets everywhere. Before, I mean, this is land grabbing. We're talking about land grabbing in Africa. This is exactly the same. Mm -hmm. So it's, um, and it's not about houses or people. It's about placing money, parking money. Thank you. Um, hi, my name is Joanna Kuszek. Uh, I'm a uh, Berlin activist, uh, but I'm also academic at Cambridge University and I uh, research on the role of law. Uh, in progressive urban struggles. And I want to push you on the question of uh, expropriate uh, Deutsche Wohnen because it is not just a cool movement, uh, it's also actually an attempt to redefine legal framework, local framework, national framework, and potentially also international framework. And um, I think one, there was a beautiful moment in the movie where everyone was excited, all oh, housing struggles, like we win, we sometimes win. We win time, and I think Deutsche Welle is one of this initiative that tries not to win time, but to really change the structure we're speaking about. And therefore, my question would be uh, to you, as a lawyer, as a UN person, can you imagine? And I don't—I know you cannot speak for the whole UN, but can you imagine? Uh, un supporting expropriations uh, there's right to housing but there's also right to property that is also protected by international law and uh, can you imagine bringing such discussion to this field and one maybe positive side effect uh, and we saw it in Berlin. i guarantee you that Once expropriation is a real topic in UN, everyone will look up from the iPhones or Blackberries. So I'm sure. Yeah, maybe. <laughs> We just have to Well, you know, to be honest, and uh, Mikhail Winfer is in the audience and he knows about this as well. We, for a long time, the U and I cannot speak for the UN system, I'm an independent expert. I'm only appointed by the UN, uh, so I don't speak for the system at all. Uh, but we've already been engaged very much on the issue of expropriation with states in the area of housing. Its States are constantly expropriating the land where informal settlements are, on the basis of safety, or security, or you know, airport buffer zone, or bridge buffer zone, or to prevent a tsunami, etc. So, So we're already engaged in that conversation with states because they are expropriating all the time and removing people from their lands. So I don't think it's a difficult conversation to have through international law, actually. It's just that we're completely flipping it in the context of a Western nation and expropriating land and properties from uh, big finance. So, so I think we're already in the door actually. I, I don't see it as, but then I don't see very many things as radical. Like I don't, I, I refuse to believe that expropriation in this context is radical. I won't say that, I don't believe that. I think that it's just a, a, a natural thing to think about to me. You have in your law, as I understand it, A, an expropriation um, mm -hmm. uh, what? Well, Yeah, section. It hasn't been used, as I understand, or rarely used, but it's there, so I think we're already in the door. I think when we start acting like, oh, this is radical, or um, this is so bold, or, you know, I think then it it it creates something, I think there's other ways of approaching it, just acting like it's pretty normal, mm -hmm. just like human rights are pretty normal, not Dr. radical. Ja. Another question, noch eine Frage? Ja, ähm, André Holm. Ich, also erstmal vielen Dank, Gerd und Lailani, für den Film, der ganz deutlich macht: Es gibt sozusagen ein Übermaß an Investitionen, die keinen Benefit für die Stadt haben. Und das ist ein unglaublich wichtige Erkenntnis, weil wir ähm, eigentlich immer noch in diesen Wachstums- und Investment in die stadt ist gut diskussionen drin sind. Ja? Und der Film macht deutlich, es gibt Investitionen, die braucht kein Mensch, die richten nur Schaden an. Ihr habt richtig gesagt, Saskia Sassen sagt es auch im Film, wir brauchen eine neue Sprache dafür. Und trotzdem glaube ich, dass wir von den alten Auseinandersetzungen, die wir Gentrification genannt haben, eine Menge lernen können. Und ich nehme ein Beispiel aus Berlin weil Gentrification eigentlich so ähnlich funktioniert wie diese Investitionslogiken, dass man sagt, da ist ein Prozess in Gang gesetzt und kein Mensch kann ihn aufhalten. Also warum würde eine Hausgemeinschaft in einem Gentrifizierungsgebiet denken, dass es ihnen anders geht als den Nachbarhäusern? Ja, so wie der LE-Kollege Ulrike gefragt hat, warum denkt ihr, dass es anders geht? Wir sind hier in Mitte, Kreuzberg, also in den Gebieten, die am schnellsten aufgewertet worden wurden und am stärksten aufgewertet wurden und es gibt vielleicht, 500 Meter von hier, ein Haus, ähm, da wohnen lauter Punks. Ja? Köpenicker 137, ein ehemals besetztes Haus, ein Haus, ähm, was bis heute, glaube ich, keinen richtig regulären Eigentümer gefunden hat. Ja? Das Haus wird immer wieder in Zwangsverwaltung bewirtschaftet und dann kommt es zu einer Zwangsversteigerung und dann kommen Interessenten, die dieses Haus kaufen wollen und die Bewohner aus dem Haus laden dann ihre Freunde ein. Das sind Punks aus Athen, aus Warschau, aus allen möglichen Ecken der Welt. Dann machen die eine Demonstration, gehen zu dem Zwangsversteiger und hatten schon vor zig Jahren ein großes Schild dabei, Köpi, so, so nennt sich das Haus, bleibt Risikokapital und haben sozusagen immer deutlich gemacht, wer uns kauft, kauft Ärger. Und ähm, das war bisher ganz erfolgreich, sogar die beiden Grundstücke neben der Köpi ähm, haben bisher keinen Investor gefunden, der gesagt hat, ähm, hier will ich Geld verdienen, weil das so unsicher ist, Risikokapital. Und was ich vor allen Dingen an Ulrike und Katalin für eine Frage stellen will, ähm, Sozusagen, was, was braucht Berlin als, als, als soziale Bewegung, als Protestbewegung, aber vielleicht auch als Regierungshandeln, um für diese neuen Investoren zu ja, die ihr gezeigt habt, tatsächlich ein Risikokapital zu sein. Ja, also ich will, dass sozusagen Berlin die Köpie des globalen Finanzkapitals wird. Ähm. Ich meine, Berlin hat ja schon eine ganze Menge. Berlin ist, glaube ich, momentan richtig Risikokapital. Also die, die Sorge, die da jetzt gerade sich in allen möglichen Wall Street Journals und so artikuliert, dass das mit der Enteignung tatsächlich durchgehen könnte, beziehungsweise so weit, wie es ja, bis sie es schaffen, irgendwie etwas dagegen zu finden. Ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, was Sie in Ihren Geschäftsberichten der letzten Jahre nicht vorhergesehen haben. Sie haben immer, das, wir haben die ja studiert, auch seit Jahren schon, die Geschäftsberichte der Deutsche Wohnen, die haben immer diese Risiken benannt im Sinne von, wenn es, eine, wenn es eine, Mietenkappung gibt, gibt es ein Problem. Also das wäre sozusagen, das ist ein unkalkulierbares Risiko. Aber mit Enteignung haben Sie erstmal nicht gerechnet. Insofern ist es tatsächlich ein toller, interessanter Shift, den wir jetzt damit schaffen. Und das geht ja auch weit über über deutsche Wohnen oder über Wohnungen, überhaupt Wohnungsunternehmen hinaus. Und ansonsten würde ich ähm, gerne mal uns noch mal in Gedächtnis, ins Gedächtnis rufen, dass sämtliche Formen der Deregulierung auch ja eine Art der, äh, also dafür gibt es Verantwortliche. Jemand hat diese Gesetze gemacht, um überhaupt die Märkte so weit zu deregulieren, dass es, ähm, dass es möglich ist, ähm, große, zum Beispiel große Immobilienblocks zu kaufen oder zu verkaufen. Ähm, es gibt eine also ich, ich glaube, es ist wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen es, und das tun ja viele ähm, Mieterinitiativen. Wir, wir reden ja nicht nur über Gentrifizierung, wir graben ja tiefer, wie Saskia Sassen sagt und benennen eigentlich Verantwortlichkeiten auch für die, ähm, für die Gesetzeslage. Also ähm, wir kämpfen ja am Kotti für die Sozialwohnungen von Berlin, die, die einfach unbezahlbar sind für Sozialmieterinnen. Das gibt noch 100.000 in Berlin und es werden weniger und sie werden immer teurer. Da sind zum Beispiel Rentenkassen, die, die da Anleger sind. Also ob das weiter so bleiben muss, ist auch eine Frage. Es gibt, es, ist, es war von Anfang an, wurde uns immer gesagt, man kann gegen diese gegen diese Regulierung oder gegen diese Gesetze für den sozialen Wohnungsbau nichts tun, bis ähm, wir gesagt haben, gut, wenn die Gesetze so sind, dann muss man, muss man eben noch mal eigene Gesetze schreiben und einen Mietenvolksentscheid mit angeschoben haben, also ein anderes Referendum. Also Ich denke, man sollte nicht außer Acht lassen, dass die Gesetzgebung einiges ändern kann und auch, wenn es in anderen Ländern beispielsweise eine Möglichkeit gibt, Land zu enteignen für... Ähm, Eisenbahnbau zum Beispiel, dann ist es ja vielleicht eine Möglichkeit, auch da anzusetzen, ist im Sinne des Allgemeinwohls auch anderweitig zu enteignen. Also ähm, grundsätzlich würde ich erst mal anfangen. Also es gibt so eine ganze Latte an Dingen, finde ich, die wir machen äh, sollten und an denen wir auch arbeiten, woran wir noch nicht arbeiten, was wir dringend machen sollten, ist das äh, Stadtmarketing abzuschaffen. Das finde ich eine richtig gute Sache, äh, weil ich finde nicht, dass eine Stadt ähm, in einem globalen Wettbewerb für sich werben muss und äh, erzählen muss, wie toll, hip, anders und sonst was äh, Berlin ist. Ähm, dazu gibt es auf dem Landesparteitag der Linken am Wochenende auch einen Antrag, kann ich nur verwerben, ich bin dabei. Ähm, nein, aber es ist sozusagen eine Vielfalt an Dingen, die irgendwie getan werden müssen. Ähm, Erstmal, glaube ich, braucht es wirklich, also ich habe das vorher mit dem Haushalt, das war so ein bisschen kryptisch, aber das ist tatsächlich eine ernstzunehmende Frage, wie viel Schulden wir tilgen und was wir politisch damit wollen, warum wir das tun und was wir mit dem Geld machen könnten und warum wir das eigentlich, ähm, früher hieß er Schäuble, jetzt heißt er Scholz, ähm, sozusagen äh, einfach so überweisen, zurücküberweisen, wo die uns ja nichts schenken. Also weder die Beamer schenkt uns Grundstücke, noch kriegen wir von dieser Bundesregierung irgendwas geschenkt. Äh, sie bauen uns Autobahnen durch die Stadt und äh, sorgen dafür, dass unsere Mieten durch die Decke gehen können und liberalisieren sozusagen das finden den Finanzmarkt so, dass ähm, sozusagen äh, die Häuser auch noch, noch einfacher, noch teurer verkauft werden können. Also insofern die Frage zu stellen, warum geben wir das eigentlich zurück? Und ich würde da anknüpfen und sagen, es braucht, glaube ich, schon einen eine New Deal auf Landesebene für die Vorkaufsrechte. Also ich wünsche mir schon, dass wir in allen Bezirken, und das ist nur meine Bezirksangelegenheit, da hilft das erstmal viel, den Florian Schmidt in Friedrichshain-Kreuzberg zu haben, der ganz viel Vorkaufsrechte ausübt, aber das brauchen wir halt in der ganzen Stadt. Also wir müssen diese Stadt systematisch, also diesen Verwertungsteppich der Stadt auch zerlöchern und da würde ich mir schon wünschen, dass der Finanzsenator endlich sozusagen sich von uns final bearbeiten lässt, weil das Problem ist, dass Grüne und Linke auf ihm rumarbeiten, aber er ist sozusagen widerständig und tut nicht dergleichen. Also wir brauchen endlich das Geld, die Grundstücke, um tatsächlich hier im großen Stil zu rekommunalisieren. Ein anderer Punkt ist äh, das ganze Thema, äh, in welchen Bereichen wird eigentlich noch so verwertet und was sind eigentlich sozusagen die Zukunftsinvestitionssegmente. Äh, äh, und da bin ich ja auch mit meiner Sprecher, äh, Sprecherfunktion für Smart City, nicht weil ich die Smart City geil finde, sondern weil ich das, ähm, da aktiv daran arbeite, dass wir darauf Aufpassen, wie wir diese Form der Verwertung im Namen der Digitalisierung auf den Zettel bekommen. Müssen wir halt gucken, dass wir einfach inzwischen ganz viele neue kommunale Infrastrukturen haben, die auch in die Verwertung gehen werden und die auch den Standort polieren Und die wiederum extrem die Mieten äh, erhöhen können, wenn wir zum Beispiel über Siemensstadt da äh, nachdenken und äh, uns überlegen, was passiert eigentlich, wenn Siemens mit den ganzen Friends äh, dort irgendwie eine große äh, Ansiedlung macht und äh, dort in Siemensstadt, einem der ärmsten äh, Kieze Berlins, selbstverständlich die Mieten hochtreibt und dort dann Expats im großen Stil angesiedelt werden. Wir müssen über Arbeit nachdenken. Die ganze Frage der Start-up-Gesellschaft widerspiegelt sich in, den, in der Form der angebotenen Mietverhältnisse. Dass wir im großen Stil eigentlich noch Wohn-auf-Zeit-Angebote irgendwo finden und die wiederum ja auch so teuer sind, dass man sie nicht bezahlen kann, bedient ja auch eben so einen Markt. Und insofern ist es eben tatsächlich auf ganzer Linie eine Rekommunalisierungsstrategie zu fahren, wirklich Geld auszugeben, um auch äh, die Güter zurückzuholen. Ähm, aber da muss man eben auch sagen, äh, sind eben auch viele Leute noch zu bearbeiten, die äh, das nicht so sehen und die auch in dieser Regierung Ämter haben. Und ähm, dann kann man sich halt fragen, ob es irgendwie anders wäre, wenn die Linke da nicht mit äh, beteiligt wäre. Ich glaube das nicht. Ich glaube, äh, wir haben dort... Tatsächlich einen Auftrag und haben auch Ideen, wie wir das ausführen können. Und Uli, auch weil du das nochmal gesagt hast, das ist total richtig und ich kann das aus Bewegungssicht verstehen, wie frustrierend das ist, wenn man sozusagen die ganze Zeit Ideengeber ist. Ich als Mensch, der vielleicht nicht das ganze Leben in einem Parlament sitzen wird oder will, finde das schon sehr bedeutsam, dass Menschen in der Stadt sind, die sich eben mit also mit in dieser Politikgebung einmischen und da auch Stichwortgeber sind und dass es äh, da auch so ein gemeinsames äh, Entwickeln gibt, denn wenn man das nur den Leuten im Parlament überlässt, dann kann es auch eigentlich nicht gut werden. Okay. Ähm <lacht> äh, Folgendes, äh, es ist heute auch ein besonderer Tag, es ist nämlich äh, Leilani Fahas Geburtstag und... Ähm <lacht> Unter anderem auch deswegen wollen wir jetzt gerne äh, zu dem Teil mit äh, Sekt und ich glaube, es gibt auch Kuchen übergehen ähm, und das an der Stelle jetzt hier ähm, beenden. Es gibt aber bestimmt noch Gelegenheit, äh, mit den Menschen auf dem Podium zu sprechen. Happy Birthday! Ja, ich möchte mich aber noch ganz herzlich bedanken bei den Podiumsteilnehmern, aber vor allem auch beim Publikum für ihre Fragen und fürs Zuhören und ja, dass sie so lange durchgehalten haben und wünsche uns jetzt allen noch einen schönen Abend.